Hallo, ihr seht den Freunde fürs Leben, Bartalk Teil 4, immer noch wieder mit Stephanie Giesinger. Und natürlich Markus Kafka. Ja. Jetzt kommen wir zum <lacht> Gesichtsgymnastikspielchen. spielchen yeah. ähm, Du kriegst von mir äh, einen Begriff und dann machst du ein Gesicht dazu. Ich freue mich. <lacht> Super, dass du sagst, ich freue mich, weil man hätte mir fast nehmen können, so als ersten Gesichtsausdruck, weil der erste... Der erste Ausdruck ist äh, freudig. Passt doch, oder? Ja. Ich bin doch freudig. Ich war die ganze Zeit freudig. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. D direkt danach müsste dann äh, zufrieden kommen. Das ist doch sehr zufrieden, oder? Voll. Jetzt ja. pass auf. Gestresst. Gestresst, okay. Gestresst ist auf jeden Fall. Oh. Oh. Keine Zeit, alles zu viel, oh Gott, oh, oh, oh, Schauspielkunst. Schauspielkunst. Jetzt darfst du mal gucken, als wärst du traurig. Ähm, traurig hat sehr viele Facetten. Ist das traurig? Ja, angespannt sich so ein bisschen angespannt aus, muss ich sagen. <lacht> Damit ich so sitzen kann wie ich sitze. Ja. Du hast du ja vollkommen recht. Ertappt. Enttäuscht? Enttäuscht. Ähm. Mhm. Danke. Ich bin enttäuscht. Jetzt äh, darfst du lachen. Ha <lacht> <lacht> ha <lacht> äh, Euphorisch? Euphorisch. Ich schaue sehr positiv in die Zukunft. Ich bin super euphorisch. Ist das schon euphorisch oder brauchst, brauchst du noch mehr Euphorie? Noch mehr Euphorie? You got it. Letzter äh, <lacht> Gesichtsgymnastikpunkt wäre, wie siehst du aus, wenn du fasziniert bist? Passi wow. <lacht> wow. Sehr gut. Hast es geschafft? Yay! Dankeschön. Vielen Dank, Stephanie Giesinger. Vielen Dank an euch fürs Zugucken. Der Freunde fürs Leben Bartok. Dankeschön. Danke. Danke. Jetzt habe ich dir tausendmal reingeredet. Danke, danke. Danke, danke. danke. <lacht> Super. Voll toll. Dankeschön.